Es ist Platz ohne Ende in diesen Dingen, ne? Ja, nur noch viel Platz. Da hinten, ich haben beides mit Tränke gemacht, da wird mit Bier voll gepackt. Wahnsinn, oder? Ja, auf jeden Fall, Mann. Okay, verstanden. Äh, brauche bereit. Und hier fahren wir euch. gleich. Ist das hier? Ja. Wo sitzt du noch? Ach, so ja, okay. okay. ja. am Steuer. Okay übrigens nochmal wieder an alle, äh, wenn wir marschieren, mit wir durch ziehen, damit wir das in der Tasche Ja, ihr könnt die Lichter anmachen. Ja, dann werden die da hinten vor mir aber kotzen, wenn ich es jetzt anlösche. Ja, okay, dann. Na, wir sind ja oben Ich will nicht zu nah anfange. Bravo bereit, hier hört keine los. Ich mach kurz die Tür zu, mein Hund ist wieder reinkommen. Ich würde nochmal ganz kurz halten und mein Fahrrad kann Thank you. Alpha seid ihr schon an der Position gekommen? Das Okay. okay da Okay, alle mal absetzen. Okay, brauche bei mir sammeln bitte hinterm Hambi hinten. Ja. Warten wir noch auf SIT oder? Hier wo ist Jawohl. Wo bist du? Ja, hier. Beim haben wir rechts. Sollen wir noch auf SIT warten? Oder können wir gerne? Brauche, ja, können wir 100, machen. Akustikkontakt, ja. ein Infanterie. Ja. Okay, okay äh, Sobald wir auf offenem Gelände sind, Akustik. möchte ich bitte, 250. dass wir. Akustikkontakt. Okay. Ja, na, Dings. Und wir zumindest auf, das auf und dort Wie gesagt, wenn um wir haben Kontakte haben, also generell, wenn wir anhalten, möchte ich und eine Tümen. Rundumdeckung haben. Bedeutet das MG. Guckt immer in die Richtung, wo der Feind äh, zu erwarten ist. Und dementsprechend nacheinander euch dann bitte so aufstellen, dass jeder eine Richtung zugewiesen Also, dass jeder eine Richtung hat, okay? Ja, verstanden. Also, wenn zwei in eine Richtung gucken, ist es falsch. Kurz mal noch die Position. Ja, und halten. immer ich auf guck, die äh, Anweisungen hören. Rot, Grün, Gelb, ja. okay? Leute, mach mal wieder ja. Laser aus, weil das blendet, wenn du ein hast. Wenn ihr noch Gerät habt. Okay. Sonst noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Ja. Wir laufen übrigens immer in der Kolonne, also eins geht vor und danach folgt, okay? Ja. ja. Und ihr äh, habt ja wie gesagt mitbekommen, wenn wir laufen, immer durchziehen. Durchziehen bedeutet dann halt, dass wir, dass ihr bereit seid und dass ihr da seid. Im Sinne von bevor wir loslaufen oder während wir loslaufen? Bevor ihr loslauft, also eins geht, 2 folgt, drei hinterher. Toni muss das glaube ich nicht machen, weil erste Also doch, Toni, machst es auch, aber du siehst mich halt, wenn ich laufe, okay? Jo. Ja, natürlich. das auch so? Ja, weil der beleuchtet ist. Ah, Mann. das Auge Du musst ja die Nacht sich wieder ein bisschen runterdrehen. runter, naja, beziehungsweise einfach schätzen, wenn ja. man weiß, ja, man weiß ja, was... Wenn es ultra dann müssen wir was hier hängen. Kommt ein Fahrzeug ein mit Fahrzeug. Licht an. Das ist Sit wahrscheinlich. Wer guckt denn hier in meine Richtung? Richtung? Waffenstatus gelb. Oh. oh. Sit perfekt eingefahren. Also schreiben nicht so. Ich äh, okay. bin wieder da. Okay. Ah, okay, gut, ihr habt alle einen Kompass. Um, äh, ja, gut, dann krieg ich schon kurz mit Pump, dann können wir abrücken. Ein Verbraucher macht sich jetzt auf den Weg. Das okay, Jungs, los. Welche Richtung? Hast doch einen Kompass, du siehst doch Richtung, äh, okay, äh circa. Äh, Richtung. Ja, Eins geht. So, zwei gehen. Okay, einfach, wir rücken dann mal ab, dass ich mich von drei geht. geht. Bitte funken, schuldig nicht mehr. Jungs, mal bitte bei dem Gebäude dort vorne halten und stemmen. Verstanden. Das ist die Richtung, wo die Aderkontrakt Ich glaube schon. Noch. Das war ich direkt. Wurde äh, mir nie mitgeteilt. soll sollen wir äh, Haus klären. Ich bin drin. Also, Ruhig gehen und dann frei. Haus ist frei. Hi. Alpha, bitte komm. Genau Richtung, wo die Audio-Kontakte herkommen. Komm. Wo kamen die denn? Keine hört. Wo kamen die Audiokontakte kontakte, -Kontakte kam herkommen? herkommen? Robert, verstanden. Ne? Okay, also 270. Zacka, zum Straße zum nördlich Sind wir jetzt. Okay, mehrere Thermalkontakte auf Zacka 250 Grad. Thermalkontakte 250 Grad. Da wir eingeschränkte Nachtsicht haben, seht ihr die. Idee. Wir werden jetzt trotzdem weiter nach Plan gehen. Bedeutet, wir gehen jetzt Richtung Westen und äh, folgen der markierten Route, okay? Ja. Nicht Richtung Südwesten, ein bisschen zum nächsten Gebäude. Richtung Westen, genau aus dem Gebäude, da gehen wir jetzt hin. Los, Marsch. Und es geht die 1 Die 1 ist schon auf dem Feld. Ich glaube, ich sehe Feinde, aber ich kann jetzt nicht. MG versuchen. und äh, Robert, ihr geht bitte in das Haus und klärt das. Yep. Verstanden. Langsam. Steil, sauber Auf ja. Audio-Kontakt Audio-Kontakt, 10 Meter uh, hinter dem Hausplatz Okay, muss bleiben und sobald ihr den Seht ausschalten Dach clear Sehr Bewegung bei der Lampe auf 290. Aktuelle Position ist auf dem Haus 025 028 029. In dem Haus der steht mhm. mit Laser. Pampe. Mhm. Äh, Bewegung bei der Lampe auf 290 Grad entdeckt. Beleuchte mit Laser. Ja, verstanden. Habt ihr gesehen? Äh, wir gehen mal auf die Scheune. Also an die Scheune bei 300 Grad. Wie gesagt, eins geht vor und danach folgt Gut, dann muss ich erstmal den Anschluss finden. Wo seid ihr, Leute? Hier ja, unten am Eingang. Ja unten, genau am Eingang. Genau auf 300 Grad oh. dieses Gebäude. Alter, ich habe direkt ihn e auf 250 gehört, aber sehr okay. dicht. Ich gehe. Oh gut, du gehst und dann deckst du da ab. 2 okay, geht. 3 geht. Bei Jungs. der Lampe sind mindestens zwei Kontakte Jungs aufpassen, genau 200 Grad sind unsere Jungs Verstanden Könnte echt sein, dass man die da hört 3-0 Mindestens ein Dutzend. Wow. Okay. Okay, ich seh die auch nicht. Thermal. Ja, Aber durch eure Laser, ich sehe da gar nichts mehr, oder? Wenn durch die mein Sichtfeld kreuzen, ja. Ich seh bloß weiße Balken, die von links nach rechts gehen. Ja, ja ich kann sie ausschalten. Also. Ja, nee, da muss. Lass, lasst sie an und versucht dann. Am Boden, ähm, okay. die laufen ja, zu wir lassen. Aber weiter. Äh, gibt's hier irgendwo noch Häuser? Nee, aber eine schöne Buschreihe. Die Buschreihe deckt sich aber dann. Ja, aber das ist so ein, so ein kleiner Lehmhaufen. Ich glaube, man sich schon den Lehm sehen. Naja. Wir müssen ja eh nach dem Plan verfolgen, ne? Hm. Äh, Wir sind doch schon aus dem geplanten raus, oder? Ja. ja dann äh, lass es versuchen. Ne? Okay, welche Richtung? Entlang? Ja, die Straße entlang. Jungs, wir gehen jetzt die Straße entlang und versuchen uns dort zu. Es Deckung. Wo ist die Straße? Keine Ahnung. Da ist Norden. Norden. Norden Also, wir gehen die Straße entlang. Ja, ja. geh erstmal hoch und dann entlang. Genau, gucken wir, ob wir da was sehen. Die Kreuz Richtung Westen. Okay. Wenn ah. geht. Ja, Zwei geht. Da geht. Wohin rücken wir vor? Wir rücken so weit vor, bis wir eine geeignete Deckung finden. Übrigens, äh, Feuerstart ist gelb. Äh, wir sind jetzt gleich an der Lampe. Mit, mit den Kontakten. Positiv, wir versuchen die dann bald auszuschalten. Drei Kontakte. Gerade zu 250 Grad, äh, 200, ja, 240, 250 das sind jetzt vier. Alle hinlegen sofort. Oh, oben auf dem Haus hoch. Auf Alles gut zwei... hinlegen. Auf 2,90 auf dem Haus hoch. Das sind 250 okay, Grad. Ein... Okay, jeder sucht sich ein Ziel. Ich hab noch keins hier. Gerade zu, oh, drei Mann links neben der Lampe. Warte. Auf meinem Befehl wird geschaut. Bin bereit, sie sind gleich weg. Bravo, wir müssen jetzt schießen. Es sind sechs Ziele. Okay, ihr haltet rein. Sieben und es sind ein paar wieder verschwunden. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. oh 10. eins ist der letzte, das ist der letzte. Kontakt war auf jeden Fall noch am Leben. Ja, da kann man jetzt leider nichts machen. Ähm ja, ich hab circa 10 noch. Ne? Bravo, äh, Alpha, ihr habt Kontakte auf circa äh, nordwestlicher Seite von euch. Kommt ihr könnt feuern? Da ist hier die Ecke, da kann ich meinen MG ablegen. Ja, du kannst schießen. Einer ist Richtung Westen gelaufen. Danke. An Baumreihe. Ich habe eine Granate rüber. Robot, genau. Ja, süß. Toni? Ja Komm ein Stück zurück Kannst der okay. schießen Kannst du den Kontakt kriegen? Ja, kannst okay, der schießen Muss nachladen Super Ich hab gemerkt, an dieser Ecke kann ich meinen MG doch nicht ablegen irgendwie Das ist Kontakt 280 Grad Ich halte meinen Laser aus, mach ich Oh ne. No. Bugo, wenn du hochgehst, Bescheid sagen, wenn du liegst. Sorry, ja. Werden beschossen. Ja, aus du nicht. Okay, Jungs rück. Aus 250 Grad. Auf Haus bei 230 äh, Grad. Hier, wenn du fertig bist, kommst du nach, okay? Ja, Na, ist noch Finus gleich drin. Werden aus 240 Grad beschossen aus der Baumreihe. Jungs Rückzug zum großen Haus schnell. Du auch. Ich bin fertig. Äh, ich bin fertig. Ich Ich Wo sind Wo die sind die? Freundlich? Ist ca. auf 200 Grad direkt gewesen. Warte, jetzt sind sie auch. check nach. Äh, einer von denen steht am Hügel auf. Ja, ja, Alter, sind das da unten Feinde? Oh, Westlich! 280, oh. aber äh, weit. Feinde auf der näher. Straße, sonst Feinde näher. Rücken Richtung äh, unserer alten Deckung an der Hütte. Richtung unten auf die Straße. Ja, das ist das, der Straße, einiges. Mensch Pogo, du okay. hast uns mehr Sorgen bereitet als du uns gebracht hast äh, war aber jetzt es es ist relativ ruhig das hat aber lange gedauert Leute ja du, ja, du hingst aus bist raus Du hängst in der Wand ne? Einfach, ja, braun, bitte. Oh, toll. ich dachte du bist runtergefallen aber dann habe ich von unten gesehen dass du doch oben warst damit feiner Maus selbstständig ausgeschaltet ja, keine Ahnung von, keine von meiner äh, Sicht kommt. aus habe ich irgendwie schon hier oben gelegen und hab immer schön gesehen, wie ihr auf mich rumgetrampelt seid. Okay, oh. Bravo rückt jetzt weiter Richtung Westen. Beziehungsweise Nordwesten vor. Äh, hab ich schon Inteilung oh, bekommen? Ne, erstmal nicht. Na, ist nicht so schlimm, so viel wackelschnitt ich nicht. Okay, Bravo, Ende. Ja, kann man machen, wenn wir schon dabei sind, braucht jemand Inteilung noch? Ja, gut, dann, dann heil mich end. Ja, halb hoch und danach gehen wir Richtung Nordwest Oh boy. Ja, ich bräuchte doch, aber meiner wackelt gar nicht. Ich hab das Weg kleine schuss abgekriegt vorhin. Ach, Ach wenn, wir, wenn wir Zeit haben, dann machen wir's doch gleich. Ja, oder gleich, ja, genau. You know. Sag ja, Bescheid, dann muss ein anderer den Posten hier übernehmen. Ich meine, ich hab ja nur eine ganze Wand voll geblutet, während ich da 10 Minuten gehangen hab. <lacht> ist alles in die Wand gelaufen. wir haben noch Kontakte, Kontakte auf circa 28. Was? Abgebrochen. Wir haben noch Kontakte auf ca. 28. 28. Fertig. Sissi, wo bist du? Vorne an der Tür? Wir haben einen Eingang, aber ja, ihr müsst wir einer hinkommen Ja, wir auf ca. 280. Okay. 0 Pogel, übernimmst du die Tür? Ja, ja klar, ich bist muss mich nur gerade äh, orientieren Okay, Sissi, dann Sollte schnell, schon fertig. Ja. Robert, genau am Eingang. Hier liegt jetzt einer. Oh, hier, bei uns? Nee, bei 2 8, 0, direkt am Eingang. Sie Wer ist oh, grad von draußen hingekommen? Hier, das bin ich. Ey, äh, dann sag das so draußen bist, ich hätte dich bei einer umgelegt. So. Ja. Ist zu weit ich, weg. Ich meine ist bloß, weg, weil... Bravo hört. So, eins ist jetzt bereit. Die kamen hier aber ganz schön nah ran, ja. Mhm. ja. Okay, Bravo hat verstanden. Okay, Jungs. Jungs, auf der Karte gucken, wir haben hier Kontakte auf. Äh, wir haben einen Fahrzeugkontakt auf 02202. Das war wieder abgehackt. Fahrzeugkontakt äh, 022028, Nampet 4. Richtung von uns aus? Das ist markiert auf der Karte Bei uns Richtung Süd. Das habe ich ja auch gemacht. Verstanden, äh, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir hier Stellung halten oder sollen wir abrücken? Wenn wir keine weiteren Kontakte mehr Richtung Westen haben, würde ich vorschlagen, wir rücken weiter ab Richtung Ja, wahrscheinlich zu sein jetzt. Okay, dann äh, abrotten. Wir machen das gleiche wie gerade eben. Wir gehen zur Straße und dann äh, zum Kompakt. Verstanden. Sollen wir nochmal Zwischenhalt bei dieser Schütte machen? Negativ. Wir gehen gleich durch. Okay, ich spreche. Alle nochmal nachladen. Munition checken. Munition checken. Volles Magazin. Eins bereit. Fünf, okay, dann los. Marsch. auf die Hütte bei 022029 2, 2, 0, 2, 9 Wir versuchen äh, das Fahrzeug von dieser Position aus auszuprobieren Wie gesagt, vorhin habe ich rechts auf die Hütte da in Loben sind ne? Mauer rechts und auch Eingang in ein Haus Output so zur so mäßig gehen, ich würde sagen, erstmal zur Wand hoch oh. oder? Nee, auf das Compound genau 240. Hinter dir, hinter dir, habt mal Rücken. Okay, na gut, Jungs, da wir jetzt hier sind, ähm, ich wollte Recht einfach nur in deck Deckung sein. Ja, jetzt. Wie gesagt, in dem Compound oder irgendwo hier in der Nähe rechts von uns, ich vorhin eben auf dem Dach sehen bevor wir geschossen haben. Okay. Na, wie gesagt, halt äh, rechts decken jetzt von uns, also circa 300 Grad und dann, äh, wenn wir das geklärt haben, gehen wir auf das Ko äh, Compound bei 2, 215. Verstanden? Verstanden. Hm, ja. Okay. Äh, dann kann das sein, äh, dass da einer liegt, da wo ich gerade hinziehe? genau und sehen nur Laser. check ich. Nee. tief, der ist tot. Ah, okay. Achso, warte mal. Nee, der, mit da, der mit da ist keiner. Das wird das kein Wärmebild. Okay. okay. Also äh Pogo rechts und danach Sissi. Okay, ich gehe da <lacht> Achtung, äh Fahrzeug ist immer noch aktiv, ne? Ja. geile plantage ey. schon, so ist jetzt über <lacht> das riecht nach wie die mission darf sich hier jeder eine... hab jetzt gar nichts verstanden wenn wir die mission high überleben ohne dass einer stirbt darf sich jeder ne pflanze von hier mitnehmen. <lacht> ist klar Der mag sowieso und lasse ich mich hier rechts <lacht> Aus in der rechten Ecke ist sauber. Okay. Sissi äh, auf das Hausdach AT bereit macht Richtung äh, Süd. Bambe hier liegt eine Tasche. Das ist eine Map. Okay, Plan geben. Das ist eine Map bei mir. Okay. Ja. Das ist auch sauber. Ich komme hoch zu Sissi, Achtung. Wie weit ist es weg? Wie weit ist es weg? Oh okay. Warte. Ja, kann ich nicht messen. 150? Alpha. Ja, müsste ca. 150 sein Nach 100 Meter nur. Das kriegst du. Machen wir so als MP. Wartet nicht. das aus. Fuck. Das ist das Technical, das ist Technical, alle runter. Ach, Technical Ach, okay. schießt auf mich. Aus der Stadt das war's. 22. Das war das Technical. Da hat der Blasbus länger gedauert, er den hochgeben, nee, ne? Ja, und die fünf Granaten, die ich noch hingeschossen habe. Ach so? Weil wie gesagt, das Licht war sofort mhm. aus, also. Also ja, ich ist wieder angegangen dann. Oh, Rache. Hm. Ah, habt ihr gelesen? Alpha hier. Warte Auftrag gelesen. Warte Auftrag mal. Auftrag abgeschlossen stand da. Wartet mal. Technik ausgeschaltet, Auftrag abgeschlossen, statt das Gesicht. Alpha wie ist der zum marihuana feld gehen, Ruby. Jungs, ich hab doch gesagt, äh, wenn wir die Mission hai überleben, was wir ja gemacht haben, darf sich jeder eine Pflanze mitnehmen. Ja, mitnehmen, ich will mir jetzt den Hinterballern. <lacht> Der oh. ist leer, die Rakete ist raus, machen wir aber halb drin, Kugelschreiber drin <lacht> und dann haben wir eine fette Bon. <lacht> Alles klar. Pfui <lacht> ich will auch meine Droge, Fuji Einfach also, wie es jetzt äh, weitere... Lassen wir wieder durch. Nö. Okay, brauche verstanden. Ja. Jungs, wir treffen. Wir gehen zum brennenden Fahrzeug. Alle sammeln vom Amt. Ist die Tasche hier schon gecheckt? Ist noch 343 drin. Die Tasche ist gecheckt. Und Eine Karte ist noch drin. Karte ist ja. Drin. Warte mal, vielleicht ist das ja eine Schatzkarte. Ja, so, Ruppi, guck geworden. mal, wir rauchen jetzt. Ruppi, wo bist du? Eine Schatzkarte, ja. Guck mal, wir rauchen uns das PDE, legen uns auf den Wagen und lassen uns ziehen. <lacht> und singen dann irgendeinen Ganser-Song. Ja, Komm ein Alles da. Gut. Eins geht vor, wir, äh, wir gehen jetzt zum Brennen-Wagen. Verstand. Komm hier nicht durch. Ey. Alpha, hier zwei geht. Zwei geht. Ich ja. glaube, äh, Bravo geht jetzt. So, Rettungswagen. Und jetzt wird feiern im Minenfeld. Bam, bam, bam. Der Alpha Alter, kann sich das ganze so Mario Anna selber einstecken. Mann. Wir haben uns das mitgenommen. Das Fahrzeug brennt nicht mehr. Obwohl, das macht doch knisternde Geräusche. Ja. Ich würde nicht zu dicht dran gehen. Ja, ich bleib ein bisschen fort. So das, war's so, war's das war schon. auch gedacht, ist.